Die Arbeit mit Daten ist für viele Personen längst alltäglich geworden. Einen wesentlichen Anteil machen dabei Geodaten aus, also Daten, die sich auf einen bestimmten Ort oder Bereich beziehen. Dieser räumliche Bezug, das können zum Beispiel Berliner Ortsteile oder Bezirke sein. Relativ häufig sind Daten in der Verwaltung aber auch adressbezogen. So ist eine ganz simple Liste von, sagen wir mal Kindertagesstätten und ihren zugehörigen Hausadressen in gewisser Weise auch schon ein Geodatensatz. Richtig wertvoll für die Weiterverarbeitung wird diese Liste aber erst, wenn man sie in ein digitales Dateiformat bringt, in dem dieser Raumbezug so gespeichert ist, dass er auch als solcher Maschinenlesbar benutzt werden kann, beispielsweise um die Standorte der Kitas auf einer Karte abzubilden. Diese Umwandlung nennt man Geokodierung. Wir benutzen in diesem Tutorial den Geokodierungsdienst des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie, kurz BKG. Wir zeigen Ihnen zwei verschiedene Wege die Verwendung des Online-Dienstes im Webbrowser und die Verwendung mit der Software QGIS. Dieses Video richtet sich in erster Linie an MitarbeiterInnen der Berliner Verwaltung. Was genau bedeutet eigentlich Geokodieren? Geokodieren ist ein Prozess, bei dem einer postalischen Adresse ein Hoch- und ein Rechtswert zugeordnet wird. Dafür wird ein Referenzbestand benötigt, also ein großer Datensatz, der alle Adressen und die zugehörigen Koordinaten enthält. Über den Dienst des BKG können alle Deutschen postalischen Adressen, Ortsnamen, Straßennamen und Postleitzahlen geokodiert werden. Dieser Dienst ist nicht frei verfügbar. Das Land Berlin verfügt aber über eine Lizenz und deshalb kann der Dienst von Berliner VerwaltungsmitarbeiterInnen genutzt werden. Man benötigt dafür lediglich eine NutzerInnen-ID, auch UUID-Schlüssel genannt. Wenn Sie noch über keine NutzerInnen-ID verfügen, können Sie diese bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erfragen, indem Sie eine E-Mail an fisbroker.nsw.berlin.de schreiben. Aber wozu eigentlich geokodieren? Ein Datensatz mit nutzbaren Raumbezug kann vielfältig weitergenutzt werden. Es können damit nicht nur Karten und andere interessante Grafiken erstellt werden, sondern die Daten können auch mit anderen Geodaten kombiniert oder in Relation gebracht werden. So können zum Beispiel Distanzen berechnet, räumliche Hotspots identifiziert, Vorkommen in Bezirken verglichen werden und vieles mehr. Koordinaten können außerdem viel genauer sein als eine Hausadresse. Auch wenn in Ihrer Behörde oder Arbeitsgruppe keine Anwendungszwecke für die geokodierten Daten bestehen, kann es sehr lohnenswert sein, die Daten trotzdem als Geodaten für andere VerwaltungsmitarbeiterInnen, Wirtschaft, Wissenschaft und für BürgerInnen bereitzustellen, um eben alle möglichen Nutzungen zu ermöglichen. Übrigens sieht das Berliner E-Government-Gesetz in § 17 sogar eine Regelung vor, die besagt, dass Adressdaten geokodiert vorliegen sollen. Wenn Sie eine NutzerInnen-ID für den BKG Geocoder haben, können Sie im Prinzip mit dem Geocodieren loslegen. Was Sie aber natürlich noch brauchen, ist der Datensatz, der mit Koordinaten angereichert werden soll. Dieser muss in einer bestimmten Form vorliegen. Zum einen muss er im CSV-Format sein. Eine Liste im PDF-Format oder in Word ist leider nicht maschinenlesbar und kann nicht für die Geocodierung verwendet werden. Auch eine Excel-Tabelle kann nicht verwendet werden. Liegt Ihr Datensatz in Excel vor, ist das aber gar kein Problem. Dieser kann nämlich sehr leicht aus dem Programm heraus als CSV-Datei abgespeichert werden. Wie das funktioniert, zeigen wir jetzt einmal an einem Beispieldatensatz. Dieser enthält alle Coworking-Standorte in Berlin. Wenn Sie die Datei in Excel geöffnet haben, können Sie einfach über Speichern unter beim Dateiformat CSV-UTF8 auswählen und die Datei im CSV-Format abspeichern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, sicherzustellen, dass die Adressdaten in der richtigen Form im Datensatz enthalten sind. Für die Geokodierung müssen die einzelnen Adressinformationen in separaten Spalten vorliegen. Das bedeutet, es muss eine Datenspalte für die Postleitzahl und eine Datenspalte für die Straße und Hausnummer geben. Straße und Hausnummer können aber auch in separaten Spalten vorliegen. Beim Inhalt der Spalten ist nicht sehr viel zu beachten. Die Adressierung an sich sollte einfach, wie sonst auch üblich, bei postalischen Adressen angegeben werden. Es ist zum Beispiel nicht relevant, ob man Bergmannstraße 68 oder Bergmannstr.68 schreibt. Ebenfalls möglich ist die Angabe von Adressen über mehrere Hausnummern, wie Uferstraße 8 bis 1. Zu vermeiden sind hingegen ungenaue Ortsbeschreibungen wie Scharnhorststraße, Ecke Invalidenstraße oder gegenüber Scharnhorststraße 24. Alternativ zur Postleitzahl können die Spalte Ort, in der dann in unserem Fall immer Berlin steht, und die Spalte Ortsteil vergeben sein. Die Geokodierung klappt im Übrigen auch für Datensätze ohne Hausadressen. Man kann die Daten auch auf die Postleitzahl oder den Ortsteil geokodieren. In diesem Fall entspricht dann die zugewiesene Koordinate dem Zentrum der jeweiligen Postleitzahl oder des Ortsteils. Die Benennung der Spalten, also die Kopfzeile, ist übrigens nicht relevant, solange Sie wissen, was damit gemeint ist. Es ist egal, ob eine Spalte mit Straßennamen Straßennamen heißt oder Adresse oder anders. Warum sehen Sie gleich? Wenn Ihr Datensatz in dieser Form und als CSV-Datei vorliegt, können Sie ihn nutzen, um daran eine Geokodierung durchzuführen. Wie bereits gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Adressdaten zu geokodieren. Eine Variante ist die Nutzung des Webtools vom BKG. Wie das funktioniert, zeigen wir jetzt. Wenn Sie über eine Suchmaschine nach dem BKG Geocoder suchen, kommen Sie auf die Website. Anschließend starten Sie die Anwendung und geben Ihre NutzerInnen-ID ein. Im nächsten Schritt wählen Sie ein Koordinatenreferenzsystem aus, in welches geokodiert werden soll. Wir wählen hier EPSG 25833 aus, da dies das üblicherweise verwendete Koordinatensystem für Geodaten in Berlin ist. Prüfen Sie gegebenenfalls in Ihrer CSV-Datei, welches Trennzeichen verwendet wird. In unserem Fall ist es ein Semikolon. Stellen Sie außerdem sicher, dass das richtige Dezimaltrennzeichen, im Deutschen ein Komma, angegeben ist und klicken Sie auf Weiter, um Ihre CSV-Datei hochzuladen. Wählen Sie Ihre Datei aus und klicken Sie auf Absenden. Nach dem Upload müssen Sie die Geokodierungsparameter den Spalten Ihrer CSV-Datei zuweisen. Das funktioniert einfach durch Klicken und Ziehen. Wenn Sie mit der Zuweisung der Parameter fertig sind, gehen Sie auf Zuweisung abschicken und das Tool beginnt mit der Geokodierung. Nach Fertigstellung der Geokodierung öffnet sich im unteren Bereich automatisch eine Tabelle mit den Eingangswerten und den Ergebnissen. In der Tabelle haben Sie die Möglichkeit, die Informationen mit Klick auf die Spalte zu sortieren, nach Informationen zu suchen, Informationen zu bearbeiten oder durch Doppelklick Informationen zu markieren und auf deren Position in der Karte zu springen. In der Kartenansicht werden alle Geocodierungsergebnisse als rote oder grüne Punkte angezeigt. Fährt man mit der Maus über die Symbole, so bekommt man Informationen zur Adresse angezeigt. Durch das Zoom-in, Zoom-out Steuerelement kann der aktuelle Kartenausschnitt vergrößert bzw. verkleinert werden. Hineinzoomen ist auch durch einen Doppelklick auf die Karte möglich. Mit Klick auf die Schaltfläche unten links ist es außerdem möglich, zwischen einer Kartendarstellung und einer Luftbilddarstellung zu wechseln. Das Tool Reverse Geokodierung unterhalb des Plus und Minus ermittelt die fünf nächstgelegenen Adressen zu einer Position in der Karte. Die Geokodierungsergebnisse werden in der Kartenansicht als grüne Punkte dargestellt, wenn es gute Ergebnisse sind, oder als rote Punkte, wenn es mangelhafte Ergebnisse sind. Dies beruht auf der Güte, die auch in der Tabelle aufgeführt ist. Ab einer Güte von 95% gilt ein Ergebnis als gut. Durch Sortierung nach Güte können speziell die Punkte kontrolliert werden, bei denen sich das Tool unsicher ist. Bei Bedarf kann ein Punkt auf der Karte verschoben werden. Aktivieren Sie dafür zunächst wieder die Reverse-Geocodierung. Wenn Sie den Punkt dann verschoben haben, erscheint ein Fenster mit den fünf nächstgelegenen Adressen. Sie können sich dann entscheiden, ob Sie die Anschrift laut Dienst mit einer der fünf Adressen aktualisieren wollen oder nur die Koordinaten. Durch Klick auf Fertig 100% in der Tabelle wird das Geokodierungsergebnis manuell bestätigt und die Güte auf 100 hochgesetzt. Nachdem Sie die Daten geokodiert und eventuell manuell korrigiert haben, können Sie die Ergebnisse wieder als CSV-Datei downloaden. Dabei können Sie auswählen, welche Spalten zusätzlich zu Ihren Eingangswerten übernommen werden sollen. Eine Erklärung der einzelnen Spalten finden Sie mit Klick auf das Buch mit Fragezeichen. Nach der Fallcodierung können Sie die Ergebnisdatei zum Beispiel in Excel öffnen und sehen die hinzugefügten Spalten anhand des Präfix gc unterstrich, unter anderem den x- und den y-Wert, also den Hoch- und den Rechtswert. Das war die Variante zur Geokodierung über das Webtool. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Wenn Sie bereits Erfahrung mit Geodaten haben oder regelmäßig Geodaten verarbeiten möchten, kann es sinnvoll sein, die Software QGIS zu benutzen, um zu geokodieren. Darum wird es in den nächsten Minuten gehen. Einer der Vorteile dieser Variante ist, dass die Daten dann direkt in viele verschiedene Dateiformate exportiert werden können. QGIS ist eine Anwendung für geografische Informationssysteme. Mit dieser Software lassen sich also räumliche Daten verarbeiten. QGIS ist außerdem Open Source und kann somit vollkommen frei und kostenlos aus dem Internet heruntergeladen und installiert werden und ist auch in der IKT-Architekturliste des Landes Berlin als empfohlen gelistet. Herunterladen können Sie die Software über die Webseite von QGIS. Sie können dabei auswählen zwischen der neuesten Version oder der stabilsten Version. Um das BKG Geocoder-Plugin zu nutzen, wird QGIS in der Version 3.10 oder höher benötigt. In QGIS können Sie unter Erweiterungen nach dem BKG Geocoder suchen und ihn installieren. Nach der Installation findet sich in der Werkzeugleiste das Icon, mit dem der Geocoder gestartet werden kann. Anschließend müssen Sie, wie im Webtool, Ihre Nutzungs-ID eingeben und zwar in das Feld EKG UUID. Analog zum Webtool ist auch hier wieder eine Ausgangsdatei im CSV-Format nötig. Wenn Sie diese Datei schon ins aktuelle QGIS-Projekt importiert haben, können Sie den Layer einfach auswählen. Ansonsten fügen Sie die Datei unter Datenladen zum QGIS-Projekt hinzu. Beachten Sie gegebenenfalls, dass Sie vom Dateiformat csv, separiert, zu benutzerdefiniert wechseln und dass Sie Mikolon als Trennzeichen einstellen müssen. Wählen Sie außerdem keine Geometrie aus, da Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Koordinaten im Datensatz haben. Ganz unten sehen Sie anschließend eine Vorschau der Daten. Über Hinzufügen werden die Daten Ihrem QGIS-Projekt hinzugefügt. Schließen Sie das Fenster und wählen Sie den Layer für die Geokodierung aus. Wenn Sie möchten, können Sie ein Labelfeld angeben, das für Labels auf der Karte verwendet wird. Ordnen Sie anschließend wieder die Geokodierungsparameter Ihren Spalten zu. Unter Anfrage Ausgabe Konfigurieren ist wieder ein Koordinatenbezugssystem auszuwählen. Wir wählen wieder EPSG 25833. Um die Geokodierung auf ein bestimmtes Gebiet einzuschränken, können Sie unter Filter zum Beispiel den Regionalschlüssel Berlin eingeben. Unter zusätzliche Ergebnisfelder kann ausgewählt werden, welche zusätzlichen Daten vom Geokodierungsdienst in den Ergebnislayer übernommen werden sollen. Nun können Sie die Geokodierung starten und nach Fertigstellung den Layer speichern und das Fenster schließen. Standardmäßig wurde jetzt eine Hintergrundkarte und der Ergebnislayer hinzugefügt. Auch hier werden die Punkte der Ergebnisse wieder als farbige Punkte dargestellt, abhängig von ihrer Güte bzw. Qualität. Die Legende sehen Sie im Layer-Panel von QGIS. Die Farbkodierung und die genauen Ergebnisse finden Sie auch in der Attributtabelle, welche Sie bei Rechtsklick auf den Layer öffnen können. Die ersten und letzten Spalten sind Ergebnisse der Geocodierung. Dazwischen finden Sie Ihre Ausgangsdaten. Hilfreich ist es, über Attributtabelle Docken, Karten und Tabellen an sich zu verknüpfen. Um vor allem die Treffer mit einer geringen Güte zu prüfen, sortieren Sie sie mit Klick auf die Score-Spalte. Sie können anschließend mit Klick auf den Index ein Objekt auswählen und über dieses Icon zum ausgewählten Objekt zoomen. Die Objekte lassen sich über zwei Wege durch das Plugin manuell bearbeiten. Öffnen Sie bei Bedarf das Plugin erneut durch Klick auf das Symbol in der Werkzeugleiste. Durch Drag -and Drop können Sie es in das Seitenpanel integrieren. Unter Ergebnis finden Sie die Übersicht der Suchergebnisse. Möchten Sie ein Ergebnis inspizieren, was insbesondere sinnvoll ist bei mehreren Ergebnissen für eine einzelne Adresse, wählen Sie das Objekt aus und zoomen Sie hin. Aktivieren Sie das Tool Ergebnisse inspizieren und klicken Sie auf das Objekt in der Karte. Sie sehen in einem neuen Fenster nun die Übersicht aller gefundenen Ergebnisse. Automatisch wird jenes Ergebnis ausgewählt, welches den höchsten Score hat. Sie können jedoch manuell ein anderes Ergebnis auswählen und die Auswahl übernehmen oder verwerfen. Die Daten, also die Koordinaten und die Anschrift laut Dienst werden dann automatisch übernommen. Das Objekt erhält das Label manuell bearbeitet true und wird grün eingefärbt. Alternativ besteht analog zum Webtool die Möglichkeit, Ergebnisse einer Geokodierung über eine zusätzliche Reverse-Geokodierung zu korrigieren. Durch Klick auf den Button Nachbaradresssuche können Sie das Tool aktivieren und nun ein Objekt per Drag -and Drop an die gewünschte Position verschieben. Es taucht ein Fenster mit den Informationen zum bisherigen Ergebnis sowie den neu gefundenen Adressen auf. Die neu gefundenen Adressen werden gleichzeitig in der Karte angezeigt. Bei Bedarf kann ein neuer Adresseintrag übernommen werden, Adresse und Koordinaten übernehmen oder nur die Koordinaten des neuen Standortes, nur verschieben. Die Attribute der Objekte können zudem in der Attributtabelle bearbeitet werden. Aktivieren Sie dafür den Bearbeitungsmodus über das stift -Icon. Speichern Sie nach dem Bearbeiten die Änderungen und beenden Sie den Bearbeitungsmodus. Mit Doppelklick auf den Layer und unter Felder können Sie bei Bedarf Spalten löschen oder hinzufügen. Um die Ergebnisse der Geocodierung zu speichern, muss der Ergebnislayer exportiert werden. Dies kann im BKG Geocoder über den Button Ergebnisse Speichern erfolgen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster Vectorlayer Speichern als, wo Dateiformat, Name usw. So festgelegt werden. Wir wählen hier das Dateiformat GeoJSON und geben mit Klick auf die drei Punkte einen Dateinamen und Speicherort an. Analog zum Webtool können auch hier die zu exportierenden Felder ausgewählt werden. Mit Klick auf OK wird die Geodatei gespeichert. Das war die Variante zur Geokodierung mit dem BKG Geocoder in QGIS und wir sind somit am Ende dieses Tutorials angekommen. Wenn Sie mehr über Geodaten der Berliner Verwaltung wissen wollen, dann sind Sie auf der Seite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, die dieses Video von fachlicher Seite unterstützt hat, gut aufgehoben. Im Geoportal Fisbroker der Senatsverwaltung finden Sie sämtliche offenen Geodatenbestände Berlins zur freien Verwendung. Wenn Sie mehr über uns, die Open Data Informationsstelle Berlin, wissen möchten, dann besuchen Sie gerne mal unsere Website unter odis-berlin.de. Wir unterstützen gerne bei allen Fragen rund um die Bereitstellung und Verarbeitung von offenen Daten aus der Berliner Verwaltung.